Die lautet ganz kurz, ist Pi unendlich. Pi ist unendlich. Ist Pi unendlich. Pi ist sogar noch unendlicher als das Universum. Tatsächlich. Mhm. Ja, so sehe ich das auch. Nächste Frage. Nächste Frage.